Und exponentielle Funktion weiter. Bitte die Aufgabe lesen und zu lösen versuchen. Und also Pause klicken. Und hier ist auch der Rest der Aufgabe noch mal pause klicken und versuchen wir es die erste Frage also das ist eine abnahme eine exponentielle abnahme das bedeutet die basis der potenz muss zwischen 0 und 1 stehen positiv zwischen 0 und 1 der wert also b0 wie bei jedem diagramm von einer abnehmende exponentielle Funktion sehen kann, ist der größte Wert und das wird immer weniger und immer näher zu 0, eigentlich aber nie 0, das brauchen wir jetzt nicht beweisen, ja akzeptieren wir es jetzt einfach so, das bedeutet, dass der Wert der Funktion b ja, zwischen diesem Anfangswert sein wird und 0 und das kann aber auch tatsächlich gleich diesem Anfangswert sein, wann, wenn das t 0 ist. ja wenn das der hier 0 ist zum Beispiel, das ist der Anfangswert. Irgendeine Zahl hoch 0 ist 1, also das wird 1 sein. 1 mal 650, das wird der Anfangswert sein. Ja? Und die Zeit wird einfach eine nicht negative Zahl sein. Also die fängt mit 0 an, kann auch gleich sein und die wird immer größer. Und da sind die Intervalle, wo sich diese zwei, drei Parameter äh, befinden. Für eine Region machen wir das zweite. So. Die Zeit ist in Monaten angegeben ja? und das bedeutet jetzt nach einem Monat wird die Hochzeit jetzt hier 1 sein. Das bedeutet jetzt die Basis zeigt wie viel bleibt nach einem Monat. Ja? Also die relative Änderung, was bleibt. Und Abnahme, das bedeutet wir müssen 1 minus diese Zahl machen. 1 minus 0,946 kann man jede machen. Das ist dann 0,054. Ja? Also 0,054, also 4,5% nimmt die Bevölkerung jeden Monat ab. 5,4%. 0,054, also 1 minus diese Zahl. Jetzt das nächste. Wenn TH die Halbwertszeit ist, was soll das sein? Nach 3 mal TH soll die Bevölkerung ein Sechstel sein. Stimmt das? Also bei jedem TH wird es ein halbes. Und dann ein halbes von ein halben und dann ein halbes von ein halben von ein halben. Das ist dreimal die äh, äh, Halbwertszeit. Und das bedeutet, es wird ja ein Achtel übrig bleiben und nicht ein Sechstel. Schauen wir das kurz. Da kann man es auch mit GeoGebra, aber das sollte man schon selber so kennen. Aber wie auch immer mit GeoGebra, ein halbes man ein halbes man ein halbes, da bleibt ein Achtel und nicht ein Sechstel. Also zwei. Die 2 muss 2 mal 2 mal 2 und nicht 2 plus 2 plus 2 machen. Ja, das ist jetzt hier die Masche. Nach 2 mal die Halbwertszeit wird nicht die Hälfte der Bevölkerung übrig bleiben. Das ist nach 1 mal die Halbwertszeit. Das ist ja die Definition von Halbwertszeit. Es wird ja 1 halbe mal 1 halbe, also ein viertel der Bevölkerung bleiben. Nach 5 mal wird 10% äh, der Ausgangswert übrig bleiben. Nach 5 mal. Ausgangswertes übrig sein und das stimmt ja auch nicht da kann man auch noch ein paar mal ein halbes machen und das ist ja selbstverständlich 132, 32. das ist 3,125 was übrig bleibt und selbstverständlich nicht 10 Prozent und nach zweimal nimmt die Bevölkerung um 75 Prozent ab schauen wir mal nach zweimal bleibt ein Viertel der Bevölkerung. Ein Viertel ist 25%. Schauen wir das. 1 durch 4 ist ja 0,25. Also das bedeutet, es würde 0,75 weniger, also 75% weniger tatsächlich. Also das ist das Richtige. Und nach dreimal die Halbwertszeit wird es nicht ein Viertel, das haben wir schon gesehen. Nach dreimal ist es ein Achtel und ein Viertel ist erst nach zweimal. Haben wir schon in der vorherigen Angaben gesehen. Schauen wir jetzt die nächste Frage. Und jetzt hier 0,5 ist der Wert hier. Und das N0 hier, wo ist es? Ist nicht da. Ja, ist irgendwie schon da, weil um jetzt diesen Wert hier zu bekommen, muss man das mit 1 multiplizieren. Also dass die 1 ist als N0, als Anfangswert gemeint. Der Anfangswert ist 1, 0,5 ist wann dann der Wert Funktion an diesem Zeitpunkt hier, das gefragt, der gefragt ist. Das bedeutet, die 0,5 ist die Hälfte von 1. Also die, die Lösung dieser diese Gleichung, also die Zeit, wird die Zeit, in der die Hälfte der Anfangswert bleibt. Also die Halbwertszeit. Was bedeutet in diesem Fall, wenn 0,3 hier, steht. Also das wäre dann äh, die Zeit nach der 30%, nicht die Hälfte, sondern 3 Zentl, also 30% der Bevölkerung, äh, der, der Anfangswert bleibt. Ja? 30% der Anfangswert bleibt. Gut, machen wir jetzt die nächste Aufgabe. Also jetzt hier, das ist das Modell. Ja? Nach 9 Monaten wird es 2,8 sein, steht in der Angabe, und am Anfang war es 2,3 und dazwischen sind 9 Monate gewesen, also die Hochzahl wird 9, also das t, man benutzt selbstverständlich immer das als Ausgangsfunktion, ja. der Wert nach 9 Monaten, 2,8, der Wert am Anfang 2,3 und die Hochzahl ist der Unterschied 9 Monate und da bekommen diesen Wert für a oder ungefähr so viel das bedeutet jeden Monat wird die Bevölkerung 2,21% mehr gut machen wir dann weiter also so sollte die Funktion aussehen n von t 2,3 die Basis die mit dieser Funktion hier gefunden haben schreiben und die Hochzahl Ja. Das ist also das exponentielle Modell, das hier äh, gefragt äh, wird. Und jetzt, dass wir dieses Modell haben, ist die Frage, wann die Bevölkerung sich verdoppeln wird. Verdoppeln, also am Anfang ist es 2,3 und das Doppelte von dem ist 4,6, selbstverständlich. Ja? Und das bedeutet, wir benutzen jetzt dieses Modell. Ja? 2,3 mal 1,02221 hoch die gefragte Zeit, die Zeit, in der die Bevölkerung sich verdoppelt. Da ist die doppelte Bevölkerung und lassen wir das lösen. 31,71 Monate. Ja? Die Zeit ist in Monaten angegeben. Machen wir jetzt die nächste Angabe. Und jetzt in diesem Fall nach 4 Monaten mit diesem Modell da. 4 ja? Monate ist die Zeit. Also wir setzen hier das X und nicht das der wie vorher. Ja, wie hier das doppelte wäre es vorher jetzt aber ist es nicht der x-wert angegeben sondern der x-wert und dann ersetzen wir 4 haben wir hier gemacht ja. hier gemacht der x-wert ist 4 monate und nach diesem modell wäre das ergebnis nach 4 monate 2,51 millionen und 2,51 millionen ist innerhalb der angegebenen grenze also von 0,11 millionen das bedeutet, nach diesem Modell stimmt diese Zahl da schon. Ja? Also wir können das Modell nach dieser äh, Tol Toleranzgrenze schon akzeptieren. Ja? Und wäre das Ergebnis zum Beispiel nur 2,62, oder 2,61a3, ah, keine Ahnung, das wäre mehr als 0,11 Millionen Unterschied und ab diesem Punkt kann man dann das Modell nicht mehr akzeptieren. Äh, was ist dann die Frage, was soll man ändern, wenn das Modell nicht stimmt? Ja, die Frage habe ich nicht so, umsonst so gestellt, weil also äh, ich sehe Sachen, also das machen mich noch verrückt, ich bin eher so ein bisschen, aber was ich dann sehe, also man nennt die, die Diktatur Demokratie und weiß ich nicht was ja, äh, besonders die USA, also das machen sie ständig seit Jahrzehnten. Ja. Und ja, und dann äh, frage ich mich, also, oder äh, es gibt immer, immer noch Folter und ich frage mich, was diese Menschen da so äh, wollen. Also ich meine, wenn nach Folter ich unterschreibe, dass ein Bleistift äh, fliegt, wird es fliegen? Das Ding ist da, es wird nicht fliegen. Also Folter. Bedeutet nicht, dass das die Wahrheit dann da ist. Das ist. Um Gottes Willen, ja. Man muss wirklich verrückt sein, um sowas zu betreiben. Ja, das ist so abgefahren. Passiert immer noch heutzutage. Und leider kann ich auch nicht viel davon, daran ändern, als ich versuche ja auch verschiedene Sachen, aber wie auch immer. Und... Ja, okay. Lassen wir jetzt. Gehen wir jetzt weiter. Also man kann nicht den Wert ändern. Der Wert ist, was wir tatsächlich in der Wahrheit messen, ja. Also auch, auch die äh, kommunistische, kommunistische Absolutismus in Russland, da, die haben also Experimente gemacht und sie haben dann so die Wahrheit verwagert, weil es nicht an die Ideologie passte, ja. Das gibt's doch nicht, ja. Das ist eigentlich keine wissenschaftliche Haltung, ja. Keine, pff, das ist außerhalb von Common Sense, von Hausverstand, ja. Aber ja, das passiert ja, wenn halt wir es zulassen, dass solche leute halt regieren was kann man machen argumentieren sie warum ein exponentielles modell für den bevölkerungswachstum auf lange sicht nicht realistisch sein kann ja äh, das ist ziemlich leicht zu zeigen weil wenn wir jetzt hier die äh, bei diesem modell jetzt hier zum beispiel ja wenn wir wir sehen schon nach 31 monate wenn wir die doppelte bevölkerung haben haben wir schon in der vorherigen äh, aufgabe gesehen und wenn wir jetzt zum beispiel keine ahnung äh, Sagen wir mal zehn Jahre, 120 Monate benutzen, dann kommt das Ergebnis. Nein, ich habe jetzt hier doch äh, 100 Jahre. Nach 100 Jahren wird die Bevölkerung äh, so viele hier, das da, Millionen sein. Ja, das geht gar nicht. Also, das kann man verstehen. Ein exponentielles Wachstum bei einer Bevölkerung kann nicht stimmen. Und das ist auch ein Problem heutzutage. Die Bevölkerung wächst in vielen Ländern und allgemein auf der erde exponentiell und das kann einfach nicht sein also um das hungerproblem zu lösen muss man auch mit dieser sache umgehen da sehen aber viele nicht ein aber ist ja so es ist ganz einfach das zu zeigen na gut danke sehr